Und damit nochmal, ha, hallo meine Lieben, I, i, i, ja, ja, ja, ja, ja, egal. Und damit haben wir hier meinen Clan, beziehungsweise meinen Clan oder auch mein, äh, mein Clan genannt, denn wir haben hier meinen Clan, hier Art, wie man hier sieht, offen für alle das ist eine Vorstellung, so hier Germany, so also 1: bevor ich das Wort 12. So, als Beschreibung steht hier: Fair, aktiv, freundlich, mal weil klar, klar, ja, ich. Yeah. Nummer angeht. Bei den Klarsch spielen mindestens 500 Punkte schaffen und Beförderung nach Vertrauen. Ja, wem ich vertraue, beziehungsweise ich vertraue Coca-Cola zum Beispiel, die beförder ich dann halt. Ähm, ja. Ja, bevor Klarnachrichten lesen und befolgen. Ich bin der Einzige, der sie nicht liest. Ansonsten wünsche ich euch eine Menge Spaß. Hab nicht ich geschrieben, weil ich kein Deutsch kann. Danke an den, ja, keine Ahnung. Und hier haben wir Richie. Richie. Richie, ja, Richie. Der ist bester Mann. Ja, Sandoro, ja. Richie. Jo, Richie ist Mann. Ich meine, er kommt hier. Das ist GP Rambo. Das ist ein anderer Typ. Jo, J rein weil so wie das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Das bin ich. Klang, äh, mein Name wurde mit sieben gemacht, so. Hier, so. Wer diesen Namen auf Russisch richtig lesen kann, der bekommt eine Pizza von mir ins Gesicht geschmissen. So, Germany, Germany, Germany, hier, Tim und Markus. Trotzdem, wer diesen Namen auch lesen kann, der bekommt auch eine Pizza. Jonas Ghost Nils, haha, <lacht> HD. Mein menschen ein Spaß, aber ich mag alle. Ich mag alle. Super Cookie. Äh, ja, wer das auch lesen kann, von mir auch. No Gamer 25, Gold Ja, Solo, Markus, Louis, Germany, F2P. Yo. Das waren unsere kleinen Mitglieder. Jetzt kommen wir auch zu den besten Angriffen, beziehungsweise den Verteidigungen und Co. Hier haben wir den klankrieg wie gesagt ähm, hier mein clan gegen deren clan die haben 6 mal angegriffen Ach, äh, wir haben 13 mal 29 hier 100 nachrichten die gar nicht also ja und so hier also okay der schon aber hier ja so dann gucken wir uns hier mal hier haben wir zum ersten mal äh, das ist gewonnen ähm, eigentlich verlieren wir nur aber für den algorithmus haben wir einfach das genau wo wir gewonnen haben weil keiner will ja nehmen wo er verloren hat und kommentiert mal einfach irgendeinen kommentar ist egal was für den algorithmus damit youtube weiß dass ich auch leute habe die mir kommentare schreiben ja hier hat einer angriff 0 und auf mich wo ich wurde auch angegriffen hier so und das ist äh, der andere tag wo wir gewonnen haben äh, beziehungsweise das ist derselbe. Ähm, ja, so dann gucken wir gucken noch Wiederholung und ich schaue euch äh, schauen rein in die Olga, schauen uns das Ganze einmal. Ne, das ist mein Dorf hier. Ja und äh, diesen Gegner den mag ich auf jeden Fall am liebsten, weil er in diesen drei Minuten, wir spulen mal ein bisschen vor. Er ja, er hat einfach rein gar nichts gemacht. Gar nichts, gar nichts. Sein favor favorisierter Gegner, falls man so sagt. Jo, so, Liga. Ja, so ein Ding ist das halt. Ja, dann haben wir hier den Angriff auf mich. Hier wurde ich angegriffen. Da, hier greift er an. Da, von da mit den Elektrodrachen und versucht das Ganze zu schaffen mal gucken wie wir wie sehr es kann Beste Mann ehrer ja mal gucken und er greift hier auf jeden Fall an versucht das Ganze zu machen mit der anderen die auf jeden Fall schon äh, auf den schießt ähm, ja ja. So, hier bleibt der Anfang von da noch ein bisschen Ding. Das ist eine Strategie für ich als schlauer Mensch mit einem IQ von 250. Zehnmal weniger. Ja. Ich kann das natürlich alles berechnen, wie der andere Ähm, ja. Ja. Er ja, ist mein Lieblings. Ja. Oh Digga, greif an. Ja, ja, oh, Digga. Ich brauch irgendein kleines da Kickbait, ne? Du ist das Schrei so bisschen? Geil, ne? Ja, okay. Macht so. Ja, da hat er halt angegriffen. So. So, die Gesetze an. Jo, hier so. Digga. Digga. Ja, ja, Digga. Ja, hier. hier hat er das rathaus nicht geschafft einzunehmen. Versucht doch noch mal, aber der Bauern schaut sich jetzt und hat hier Wasser mit Kohlen und, ja. und verkackt den Angriff. Danke, lieber Gegner. Er hat einen Stern geholt. Ehrenmann hier. Nochmal gewonnen, das ist, ist, ist, ist. ja gewonnen, Digga. Yeah, ja, wir sind ich und Albert Einstein zu vergleichen. Albert Einstein ist einfach ähm, sein Niveau ist am erd im Vergleich zu meiner Und ist so, ja, ich halt mal noch. Ja, tu ich, mach ich. Ja, hier wurde ein Okay, der ist jetzt nicht der beste Spieler. Ja, das ist das ist ehrenmann da das ja das ist ein Ehrenmann das da ist ein Ehrenmann dann das ist auch ein Ehrenmann und Rishi der geile Typ ist auch ein Ehrenmann ähm, so, hier der Gegner will ihn an hier bleibt der hat jetzt an der sich traut den anzugreifen ey der hat auch keine schwachen Nerven Der halt auch. Coca Cola Placement gibt es jetzt auch in der Sorte Vanille. Jetzt online auf Coca Cola.de oder in, im Einzelhandel bestellen. Ja. Ich glaube, der Anfang versucht das Ganze mit dem Frostzauber zu machen. Ähm, aber es ging natürlich nicht, dass ich bin. Zumal es ist da richtig. Aber ich habe ihm gesagt, wer so. War so Bonus-Spannen. Ich, ich bin geil. Ja. Ja. Ich reiche ihn auf jeden Fall hier an. Mal so. Hier sehen angegriffen. den Angriffen. Ja. Und damit ist die Dauer auch gut. Hi. Und jetzt gucken wir uns das nächste Video an. Und das ist mein pa pa Persön persönlich favorisiertes Video auf großem Niveau mit kreativem Denken. Und ja, Passiert das mal gar nichts? Jo, oh, da, da greift der anfängt an. Versucht ihn hier zu bombardieren. Er greift ihn an. Wo legt da. in das? Reine Jäure. Ja. Und er greift ihn an. Und. Jo. No. Er versucht die drei Stellen noch rauszuholen. Doch hier ist Katapult an der Stelle. Und danke. Es bombardiert alles. Bombardiert und der. Loh das Rathaus greift ihn auf jeden Fall an. Und jetzt kommen auch die Skelette, die den angehalten. Er hat eigentlich ziemlich starke Truppen. Und versucht es aber, das Rathaus bleibt ungeschädigt. Ich würde auf zehn Minuten hier noch schreiben. Zunimmer. die da eine Nachricht schon, Digga. Guck ich mir gleich an nach dem Video. Denn ihr seid die Besten. Nur an euch verdiene ich eine Milliarden US-Dollar. Kauf mir davon einen. Äh ich kaufe mir davon einfach Coca-Cola. Besser das heißt, die neue Sorte. Jetzt ist Coca cola b So, hier greifen an. Ähm ja, hier. Er versucht es, er versucht, uns wird geholt, aber doch nicht. Ähm, ich wusste es natürlich. Und ja, es ist mein bester Teammate. Auch 50 Cent dafür bekommen, beziehungsweise wir hatten einmal McDonalds, ich bin jetzt auf meinen Nacken. Wir ja, haben mit den besten Clan Deutschlands uns angelegt und ja, wenn wir gewinnen, bekommen wir 10.000 Euro, jeder. Wenn die gewinnen, bekommen die einmal McDonalds auf unseren Nacken. Ja. Weil. Abonniert meinen Kanal, damit ich mehr Geld habe. Damit ich AMG kaufen kann. Ja. Und. Das ist mein favorisierter Kampf. Das nennt man auch Epic Fire. 99% und ein Stern. Digga. Du tust mir echt mega leid. Hier haben wir auch das letzte Video für heute. Ich weiß es doch. Vielleicht bin ich noch ein anderes Video damit ich mehr Geld verdiene. Coca-Cola auf Coca-Cola, die jetzt die neue Vanille-Sorte bestellen mit Halfextra. Jo, komm, komm, komm, komm, komm, Digga, man. Es ist ein neuer in unserem Plan. Ist auch echt geil. Ist schon geil. Ja. Echt geil. Es ist geil. Danke Ehrenmann. Es ist der Verteidiger. Das sind unsere geilsten Verteidigung. Ich... Soll ich mal so einen Standort machen und da Hot Dogs verkaufen und dann kommt er zu mir? Wenn ja, lass meinen fetten Daumen nach oben da für den Algorithmus und den Arm gehen. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach ja, Digga. Einfach, ja, Digga. Ja. Er versucht... Ihn anzugreifen verkackt aber so nicht aber er hat hier doch nicht die Haupttruppen eingesetzt sind der von denen es am meisten gibt äh, deshalb äh, muss er das doch noch machen ja er muss es einfach halt machen denn er schafft sonst nicht ähm, ja ja da ist mich ein bisschen rumgeflogen auf jeden fall an und mächtig ziemlich verpackt spaß er muss noch diese truppen einsetzen erwartet er denkt nach genau so wie jetzt. ich denke gar nicht nach Nicht weit, ich weiß welche wieder so die anlage schießt auf jeden fall an denen. und er blockiert die beim bam, bam. das rathaus wird wahrscheinlich noch geholt wahrscheinlich ja es wurde geholt Traurig. ich sage er holt 40 prozentiger 40% 40 Prozent sage ich Alter. Also. Das Video auch nicht gesehen. Komm schon! Hey, nein, jetzt holt er nur 39. Ey, 40 komm. Ja, bitte bleibst so, du, bitte bleibst so. <lacht> du. Was? Das ist das mit dem Video, meine Lieben! Abonniert für den Algorithmus! Die Kommentare auch für den Algorithmus, gebt ein Like für den Algorithmus, fragt meinen Code iVision im Itemshop äh, Item ein. Dann kann ich mir neue Salzgurken kaufen. Und auf coca-cola.de gibt's jetzt die neue Sorte. Bye-bye!